Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit vier neuen Karten, 15 Updates und 47 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Aviatica, Andy Kukzu, Sunny, Kai, Tobias, Razer, Copper, Thomas und Malario für die Abos. Ganz ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir mit den Updates und das erste Update kommt für die Karte Maibaum Farm von Cavalier Roy, Downloadgröße 99,77 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Misthaufen repariert, jetzt mit landkäuflich. schwimmenden Baum am See behoben, einige Geländemodifikationen und Precision Farming ready gemacht. Das nächste Update kommt für das Ermo Pack von SMI Modding, Downloadgröße 42,79 MB, jetzt in der Version von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Neues Modell hinzugefügt, Ermo Hurricane. Der Massey Ferguson 76 77 87 Series von KRKZ Modding kriegt das nächste Update und zwar mit der Downloadgröße von 33,37 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Neuer Shop-Artikel hinzugefügt. MF 8700, Dyna 6 und Dyna VT-Getriebeoptionen wurden hinzugefügt, Frontzapfwelle zur Option Fronthydraulik hinzugefügt, Frontladeroption hinzugefügt, neue Sounddetails hinzugefügt, Reifenoptionen angepasst, Farboptionen wurden angepasst, originale Radgewichte montiert teilweise, Markenaufkleber, Schmutz und Textur wurde geändert, verschiedene Fehler behoben. Der John Deere 437D-Verlader von Kenny456 und JDL Logging mit der Downloadgröße von 22,85 MB kriegt das nächste Update jetzt auf die Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Unterstützung für Spanngute hinzugefügt, verbesserte Stabilität des Anhängers. Wichtig, wenn du dein Savegame lädst, während der Trailer ausgeklappt ist, musst du ihn derzeit noch ein- und ausklappen. Andernfalls wird der Anhänger instabil. Der Annaburger HTS 11D04 Spreaders von Vertex Design kriegt das nächste Update. 55,8 MB ist die Downloadgröße in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Kalk ist jetzt entladbar, AI-Agent gefixt, Attacher-Height auf 0.6 gesetzt. Der Loma ZDK1802 von Vertex Design kriegt das nächste Update. Downloadgröße 40,67 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Nummernschilder hinzugefügt, Helferentleerung bei Loma Kombi gefixt. Der Johnston Brothers modulare Anhänger von jtav kriegt das nächste Update. Downloadgröße 6.04 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt. Konfiguration für Spangute hinzugefügt, einmal keine, EA und North America. Der AgroMash POH5 von DDX96 kriegt das nächste Update, Downloadgröße 5,19 MB jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der ChangeLog sagt, hinzugefügt Lower Link Ball, die Farbe einiger Schrauben wurde geändert. Das nächste Update kommt für den Shooter c Siva 720 von Nickel G, Downloadgröße 8,67 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neue Zapfwelle, neue Reifen, neue Radnaben und Reflektoren hinzugefügt. Das nächste Update kommt für der Lindner Unitrack Plattform Autoloader von John Wayne 1930, Downloadgröße 1,62 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Update Desk Version. Zwei weitere Spanngurte hinzugefügt, Schüttgutbeladung in Nicht-AL-Konfiguration repariert, Konfigurationsoption für automatische, manuelle Spanngurte entfernt, da dies nun als Funktion im A-Palette Autoloader Version 1.7.1.0 integriert ist. Es wird empfohlen, die existierenden AL-Plattformen zu verkaufen und diese neu zu kaufen, um das Auftreten von Fehlern zu vermeiden. Die Mini-Biogas-Anlage von Disturbed Simulations kriegt das nächste Update. Downloadgröße 8,99 MB jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Strom und Methan können nun gespeichert, verteilt oder verkauft werden. Die Rezepte für die Silage-Strohproduktion wurden überarbeitet, um mehr Methan zu erzeugen. Es wurde eine Version der Mini-BGA mit einer Stromtankstelle und einer Methantankstelle hinzugefügt. Es wurde eine kleine Ladestation für Strom und Methan hinzugefügt. Um diese zu nutzen, muss der Strom und oder das Methan in der BGA auf Verteilen gestellt werden. Große Ladestation für Strom und Methan hinzugefügt. Um diese zu verwenden, stellen Sie den Wert für Strom und oder Methan in der BGA aufverteilen. Hier können auch eine Million Einheiten Strom und Methan für den späteren Verkauf oder die Verteilung an Generatoren aus der modularen BGA gespeichert werden. Das nächste Update kriegt die alte Scheune von Gratius Philipp. Downloadgröße 7,72 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Schnee hinzugefügt korrigierte Texturen. Das nächste Update kommt für alles Verkaufen von Schulz Modding. Downloadgröße 1,47 MB in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Unterstützung für Produktionsmodus hinzugefügt. Dann kriegen wir noch zwei weitere Updates, und zwar einmal für das Netzfolien-Add-on und einmal für das Garn-Ad-on von DD Mod Passion. Downloadgröße ist so um die 3 MB in der Version jetzt von 1.4.1.0 und ist für PC und Mac. Für beide gilt derselbe Changelog, Kompatibilität mit Update 1.4.1 hinzugefügt, Kompatibilität mit dem Produktionspunkt hinzugefügt. Wir kommen zu der ersten neuen Karte und zwar heißt dieser kleiner Bauernhof, kommt von ABT Frankie, Downloadgröße 26,31 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, willkommen auf dem kleinen Bauernhof. Dies ist eine kleine Würfelkarte, die eine schöne Umgebung hat und sich nur mit kleinem Fahrzeug lohnt. Wenn wir uns die PDA angucken, ist es in der Tat sehr, sehr, sehr klein, hier diese Karte. Das Land, was zu uns gehört, wenn wir als neuer Farmer starten, dann haben wir hier diese ganze Hoffläche. Dann haben wir Feld 2 mit einer Fläche von 0,3 Hektar und Feld 10, 11 und 14 zusammen mit einer Fläche von 0,3 Hektar. Also ihr könnt sehen, das größte Feld ist vielleicht 0,6 Hektar. Hier gibt es kein Feld mit über 0,6 Hektar. Der Aussaatkalender ist standardmäßig. Da gibt es auch keine Zusatzfrüchte. Verträge gibt es. Auf jeden Fall sind diese Verträge in ihrem kleinen Bereich. Das heißt also hier ist es schwierig, ein bisschen Geld zu verdienen. Meine 200, 300, 500, 700 Euro, das ist nicht wirklich die Welt. Schauen wir uns mal kurz an, welche Produktionen verbaut sind. Wenn wir hier das auswählen, können wir sehen, dass nicht eine einzige Produktion verbaut worden ist. Wenn wir Ladestationen anzeigen lassen, dann haben wir einmal einen kleinen Treibstofftank auf unserem Hof. Dann gibt es einen Misthaufen und den Güllebehälter. Abladestationen gibt es unser Farmsilo und natürlich die Verkaufsstelle der Hofladen. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann kriegen wir zwei Kompakttraktoren, einmal den Maxim CVX 445 und den Messi Ferguson 4708. Dann kriegen wir einen kleinen Welgeranhänger, anhänger dann einen kleinen Pflug, Mini-Pflug von 1,2 Meter. Dann gibt mir eine Scheibenecke, die ist vier Meter breit, die ist schon ziemlich breit. Dann gibt es hier eine Seemaschine, die wir haben. Zwei Frontlader, einen von Quickie, einen von Hauer und zwei frontladerwerkzeuge, eine Palettengabel und eine Universalschaufel. Wir schauen uns kurz hier auf dem kleinen Hof um. Hier gibt es einmal ein kleines Hühnergehege mit 30 Hühner. Hier haben wir das Silo, den Welker Anhänger, einen Kercher, drei kleine Unterstände. Hier haben wir den, die beiden Traktoren. Und hier haben wir den kleinen Treibstofftank und unser Farmhaus, dieser Container. Wenn wir hier rüber gehen, das ist dieses große, dieser große Silo-Komplex, ist äh, der Hofladen, finde ich, ein bisschen Overkill auf dieser Karte. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich notwendig war, eine so große, Verkaufsstelle hinzuzubauen. Des Weiteren hier weiß ich nicht, was es ist. Auf der Karte kann ich hier nichts erkennen. Also ich kann nicht ersehen, für was dieser Trigger hier sein soll. Des Weiteren gehört zu unserem Hof natürlich ein Schafstall mit bis zu 25 Schafen. Dann haben wir hier den Güllebehälter. Hier haben wir unseren Kuhstall, der fast bis zu 80 Kühe. Und hier haben wir einen Misthaufen und der Kuhstall, den wir haben, hat also den Fütterungsroboter. Des Weiteren haben wir hier den Shop, den Viehhändler und die Werkstatt für die Reparatur. Der Verkaufskatalog zeigt uns, dass im Prinzip alle Produkte und auch alle Früchte verkauft werden können. Hier gibt es keine einzige Ausnahme. Nur, we nur weiß ich nicht, wo hier noch Platz sein soll, für zum Beispiel Produktionsstätte. Wenn wir kurz mal über die Karte fliegen, dann sehen wir wirklich, dass die wirklich sehr, sehr klein ist. Die Felder sind alle schön quadratisch, keine große Herausforderung für die Helfer. Es sei denn, diese Bäume an den Feldrändern stören die Helfer. Die sind sehr nahe an die Felder gebaut, also könnte eine Challenge werden. Wenn ich auch ganz ehrlich sein muss, wenn man hier einen Helfer einsetzt, da muss ich sagen, dann kann man es auch gleich sein lassen bei diesen kleinen Feldern. Da fahrt man einmal 5 Minuten drüber, dann ist das ganze Feld bearbeitet. Das war dieser Kurzüberblick über diese Karte, dann würde ich sagen, gehen wir gleich zu der nächsten Karte. Die nächste neue Karte heißt Pinny Lauf oder Pinny Run, kommt von Poorboy. Downloadgröße 34,7 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, willkommen bei Penny Run, hier kannst du Farmen und Forstwirtschaft betreiben. Bauernhof mit Tieren, drei anständig große Felder und ein Grasfeld, gute Startausrüstung, Steinbruch, funktionierendes Sägewerk und Rundholzverkauf. Öl- und Tischlereiproduktion, gesamtes Land der Karte ist käuflich erwerbbar. Rottner und andere Forstgeräte wurden bearbeitet, um mit Basisspielbäumen zu arbeiten und Kontrollen wurden hinzugefügt. Steinverkaufspunkt und Farmers Market Verkaufspunkt. Die Map ist nicht jedermanns Sache, aber ich hoffe, dass es einigen Spaß macht. Riesiges Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben oder mich unterstützt haben in den letzten Jahren. Diese Map ist meinem Sohn Jasper gewidmet. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann starten wir hier an diesem ja, normalen, standardmäßigen, englischen, amerikanischen Farmhaus. Wir haben hier einen Pick-up-Truck. Wenn wir rauslaufen, dann sehen wir hier auch gleich ein idyllisches Plätzchen. Hier also eine, eine kleine Terrasse mit Ausblick auf den See. Dann gibt es hier eine Hollywood-Schaukel. Dann geht es hier über die Brücke, über den Fluss. Dann haben wir hier... Einen Unterstand mit einer Schaufel, dann haben wir hier ein paar Geräte, die schauen wir uns dann gleich an. Hier haben wir noch eine Ballenpresse, dann haben wir einen amerikanischen LKW mit einem Underbelly-Anhänger und einem Forstanhänger. Des Weiteren haben wir hier ein Durchfahrtsilo. Wir haben hier einen kleinen Treibstofftank. Des Weiteren haben wir hier noch mehr Material und wir haben auch einiges an Verbrauchsmaterialien hier rumstehen wie Kalk. Dünger und Saatgut etc. Des Weiteren haben wir hier noch weiteres Equipment rumstehen. Hier hinten haben wir noch eine Kalkkaufstelle. Wir haben hier vorhin gesehen, da ist ein Traktor, der zu uns gehört. Hier hinter dem Hall, hier hinter im Wald drin gibt es auch noch etwas Equipment für uns: einen weiteren John Deere, einen Drescher und einen Krampe Halfpipe Anhänger. Das ist auf das, was zu uns gehört. Wenn wir noch ein bisschen weitergehen, kommen wir gleich zu ein paar Tiergehegen. Und da gibt es irgendwie eine Frage, die ich habe. Denn wenn ich hier hingehe, kann ich hier kein Tiermenü aufmachen. Also Kaufmenü gibt es hier zwar angezeigt, aber ich kann es nicht öffnen. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann gehört dieser ganze Plotland zu uns. Das heißt, auch diese Tiergehege sind inkludiert. Eigentlich sollte man Zugriff darauf haben. Des Weiteren gibt es hier Zugriff auf ein Forstgebiet. Hier auf diesem Plotland gibt es die drei Felder plus ein Grasfeld. Das sind also das Equipment, was wir haben. Hier sind die Stelle. Wenn ich jetzt hier ins Tiermenü reingehe, heißt es, du hast noch keine Stelle. Selbst wenn ich zum Tierhändler gehe... Und hier das Menü aufmache, heißt es, du hast derzeit keinen Stall oder weiter, baue zuerst einen Stall, um Tiere kaufen zu können. Das ist definitiv ein Fehler von der Karte und sollte so nicht sein. Deswegen ja hier schon mal ein großes Fragezeichen, dass dies überhaupt durch den Test gekommen ist. Wir schauen uns mal die Karte an. Wie gesagt, dieses Plotland gehört zu uns. Die anderen Plots, die sind zusätzlich zu kaufen. Hier 1,6 Millionen, hier 1,2 Millionen, hier 630.000, also kosten einiges an Geld, diese Plotlands. Wenn ich mir anzeigen lasse, welche Produktionen verbaut sind, dann sehen wir hier, dass die Ölmühle verbaut worden ist, dann das angesprochene Sägewerk, die Schreinerei und das war es schon am Produktionsstätten. Ladestationen gibt es ganz oben einen großen Treibstofftank, dann gibt es eine Tankstelle, dann gibt es eine Kalkstation und natürlich den mittleren Treibstofftank, den wir bereits gesehen haben. Abladestationen oder Verkaufsstellen gibt es hier das unser Silo, das ist das Pharma 400 und OB 1000. Hier gibt es den Gesteinbrecher, hier gibt es der South Valley Biomass Energy und hier gibt es den Johnson's Farmers Market. Wenn wir uns mal das Start-Equipment angucken, dann sehen wir hier eine Riesenmenge an verschiedenem Equipment, was zu uns gehört. Ich gehe hier diese natürlich nicht im Details durch, denn das wäre definitiv zu lang. Bei den Forstmaschinen können wir sehen, dass der Rotne HD21D und den Rotne F20D auch zum Equipment gehören. Und wenn wir hier sehen können, Pinelauf Mod, ist es tatsächlich so, dass es hier gemoddete Fahrzeuge sind. Denn hier gibt es etwas... Frisierte und verstärkte um, Equipments, die sind zum Teil verbessert worden. Hier gibt es einiges an Equipment, was natürlich hier verändert worden ist. Interessant zu sehen, dass es hier noch Fahrzeuge gibt, die, sie weit, die weit ab von diesem Hof sind. Wie gesagt, das ist dieser Rottner und diese Rotne Fahrzeuge, die hier mitten im Wald stehen. Des Weiteren haben wir hier oben auch noch ein Fahrzeug. Das ist ein Radlader, das ist auch ein gemottetes Fahrzeug. Und hier sehen wir eine komische Struktur. Ich weiß nicht, was das sein soll. Na, also ich kann das nicht zuweisen, was das ist von der Textur her. Das heißt, ich steige mal da rein. Irgendwie aus einem Grund ist dieser Frontlader-Radlader hier auch platziert. Dann gehen wir mal da in diese Richtung und schauen mal, was hier passiert. Okay, da habe ich mal, bin ich mal dagegen gefahren. Wenn ich jetzt gucke unten rechts, sind es 4.000 Liter Steine. Das heißt also hier ist ein Steinbruch und mit diesen Steinen, wenn man die zum Gesteinbrecher bringt und die verkauft, kann man auch zusätzliches Geld machen. Hm. ob es einfacher ist als die ganze Forstwirtschaft? Das weiß ich nicht. Wir machen mal den kurzen Überflug über die Karte und wir sehen, dass die Karte ein sehr hohes Gefälle hat. Auf jeden Fall ist alles auf Forst ausgelegt, bis auf die kleinen Felder, die unten sind. Hier Unten zu sehen sind das Höhengefälle, ist also ziemlich groß. Hier es geht hier ziemlich berg runter. Auf jeden Fall ja, ist eine schöne Karte, schön gemacht für das, was es ist. Es ist eine Forstkarte, es ist schön viel Wasser da. Ja, ich würde mal sagen, dann haben wir schon mal hier auch wieder einen guten Überblick bekommen. Dann sage ich viel Spaß damit und damit gehen wir zu der nächsten Karte. Die nächste Karte heißt LS09 Insel, kommt von Norblin, Downloadgröße 51,08 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, willkommen zurück auf der Karte des landwirtschafts 2009. Erlebe die Landwirtschaft wie in deiner Kindheit, werde der größte Farmer auf der Insel. Wenn wir als neuer Farmer starten, starten wir hier am französischen Bauernhaus. Haben hier unseren Pickup drin, natürlich... Dann haben wir hier eine Halle, die ist aber leer. Das Equipment befindet sich hier, wir gehen das gleich durch. Dann haben wir einen Stein 8105, dann haben wir einen Welke-Anhänger, haben den Topliner mit seinem Schneidwerk und seinem Schneidwerkswagen, haben einen Gruber, haben eine Seemaschine und ein Gewicht. Das ist alles, was wir haben, was Equipment angeht. Des Weiteren haben wir hier ein Hofsilo und wir haben hier einen Treibstoff. Tank. Wenn wir uns die Karte angucken und schauen, welches Land zu uns gehört, dann haben wir erstmal dieses Hofgeblende hier und dann haben wir Feld 22, was zu uns gehört. Das umliegende Land kann gekauft werden für 0 Euro. Das sind also diese Fläche hier. Das sollen 288 Hektar Fläche sein. Des Weiteren ist zu erkennen, dass die Felder hier eher im mittleren oder kleinen Bereich sind. Es gibt kein Feld, was größer als 7 Hektar ist. Also, das sind diese Felder, kosten einiges, außer 500.000 Euro für 7 Hektar. Das ist also eine richtig große und hohe Summe Geld. Wir schauen uns mal an, welche Produktionen verbaut worden sind. Und zwar sehen wir hier oben die Schreinerei. Wir haben die Traubenverarbeitungsanlage, die Spinnerei, die Getreidemühle. Dann haben wir hier die Spinnery, noch also noch einmal eine Spinnerei. Weiterhin haben wir hier ein Sägewerk und wir haben hier die Molkerei. Ladestationen gibt es auch. Hier gibt es die Tankstelle, hier gibt es eine Kalkstation. Hier haben wir unseren kleinen Treibstofftank. Und Verkaufsstellen gibt es natürlich auch noch einiges. Hier haben wir den Bauernmarkt, das Biomasse-Heizkraftwerk, den Viehhandel, den Supermarkt. Dann haben wir hier am Hafen das Feed and Grain South. Hier haben wir den Gesteinbrecher und wir haben den Getreidespeicher wie unser natürlich Hofsilo. Der Aussaatkalender ist Standard ohne Zusatzfrüchte. Aufträge gibt es natürlich auch. Wir haben derzeit keine Produktionsgebäude, die zu uns gehören. Und daher gehen wir kurz auf einen kleinen Rundflug. Und wir sehen, es ist tatsächlich eine Insel. Die Felder sind alle ziemlich quadratisch. Ziemlich praktisch auch. Sie sind nicht sehr eng eingezäunt von Bäumen. Hier kann man sehr gut Helfer arbeiten lassen. Äh, natürlich super schön gemacht. Alle schön eckig, also nichts sehr Organisches. Die Produktionsstätten und Verkaufsstellen sind ähm, gemoddet. Das heißt also nicht die Standard oder weniger der Standardgebäude sind eingebaut. Na, hier haben wir den Hafen. Die Dekoration ist einigermaßen schön. Es ist nicht äh, überlastet. Es ist auch nicht so überladen, wie das auf der Krebach und so weiter ist. Hier haben wir auch gewisse dekorative Elemente hier dieses Gartencenter, was keine eigentliche Funktion hat. Hier haben wir den Bauernmarkt. Hier gibt es ein kleines Detail, hier ist eine Sportanlage. Hier gibt es eine Halfpipe, ein Skatepark. Des Weiteren haben wir hier natürlich auch noch eine sehr romantische Kirche, eine Kapelle. Ja, und dann ist halt überall sind auch weite Wege, weil man immer wieder diese Einbuchtungen hat. Also das heißt, man braucht hier schon doch noch einiges an Fahrzeiten. Hier, das ist dann hier ein Badestrand. Immer wieder ein paar Gebäude mitten im Nichts und dann eben hier haben wir Stonehenge. Es soll auch Sammelobjekte geben. Ah, dieses Detail ist ziemlich schön gemacht. Ich weiß nicht, ob es hier ein Sammelobjekt zu finden wäre. Wäre eigentlich zu erwarten, dass hier ein Sammelobjekt zu finden sein könnte. Hier haben wir die BGA. Wenn wir uns mal kurz den Verkaufskatalog anschauen, können wir feststellen, dass eigentlich fast alles verkauft werden kann. Natürlich ist auch zu erwarten, dass... Ähm, Stoffe und Kleider verkauft werden können, da natürlich zwei Spinnereien eingebaut sind. Hier einmal kann Stoff verkauft werden, Kleidung kann verkauft werden. Was mir auffällt, es ist eine Molkereien eingebaut, aber die Schokolade kann nicht verkauft werden. Das ist also hier ein Fehler aus meiner Sicht. Ja, dann würde ich mal sagen, war das auch schon wieder diesen kurzen Überblick über diese neue Karte. Und da würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu der letzten neuen Karte von heute. Die letzte neue Karte, die wir uns angucken, heißt Dark Forest. Das nächste Kapitel, also der finstere, dunkle Wald im nächsten Kapitel. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann starten wir hier an diesem verlassenen Gebäude. Das ist auf jeden Fall schon mal der Shop hier. Wenn wir hier rumgehen, dann sehen wir hier etwas an unserem Equipment. Und hier haben wir die Werkstatt. Sehr, sehr einfach hier. Wir haben das Equipment hier, einmal einen LKW mit einem Postanhänger, dann haben wir hier einen Radlader, des Weiteren haben wir hier einen kleinen Radlader noch hier, dann haben wir hier den Raptor hier stehen, des Weiteren haben wir den Rotne H21D und wir haben den Ponze hier stehen, um das Ganze verladen zu können. Wenn wir uns die Karte angucken als neuer Farmer, dann haben wir diesen Landplot hier. Das ist das, was wir uns zugewiesen ist. Die Landflächen sind extrem günstig, also 224.000 Euro für 100 Hektar. Das ist also extrem billig, ähm, da es ist wahrscheinlich hier extrem einfach ist, hier Geld zu machen. Könnte eigentlich diese Landflächen etwas teurer sein. Ne? Also hier haben wir alles klar komplett auf Forstwirtschaft ausgelegt. Da ist tatsächlich wirklich nichts anderes zu finden. Der Austar-Kalender ist der Standardkalender. Und wir können sehen, am Verkaufskatalog, dass gar nichts verkauft werden kann, außer Holz. Es kann also wirklich nur Holz verkauft werden. Noch nicht mal Hackschnitzel können verkauft werden. Das ist ein bisschen schwach, finde ich. Ne? Also es ist tatsächlich nichts anderes da, als Bäume, Bäume, Bäume. Und... Wenn ich es noch nicht gesagt habe noch ein paar bäume nichts anderes ist hier verbaut okay dann ist diese karten tour auch schon rum denn hier gibt es tatsächlich nichts weiteres zu sagen und damit kommen wir zu der ersten neuen mod und zwar heißt diese füllstandswarnung ladewagen dieser kommt von DR-Modding Downloadgröße 26kb in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Füllstandswarnung für Ladewagen. Wenn der Füllstand eines Ladewagens 80% erreicht oder der Ladewagen voll ist, ertönt ein Signalton und eine Textwarnung erscheint. Dies gilt natürlich auch für den Siliermitteltank. Sobald der leer wird, gibt es einen Signalton wie auch eine Textwarnung. Die nächste neue Mod heißt Follow Me. Kommt von Decker MMIV. Oder Decker 2004, Downloadgröße 50kb in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Da haben viele drauf gewartet, sehr viele Fragen kamen auf, wann kommt der Follow-Me-Mod. Hier wird gesagt, es ist nur für den Einzelspieler und nur für PC und Mac. Sie wollen schon immer Fahrzeuge als Kolonne über die Karte transportieren, mit Follow-Me können sie dies tun, natürlich nur vorwärts fahrend. Die Bedienung und so weiter werde ich nicht jetzt vorlesen. Ihr könnt gerne das Video stoppen, um die einzelnen Schritte zu lesen. Bekannte Probleme, einige Fahrzeuge haben eine Kollisionsboxerkennung, die viel größer und breiter ist als sichtbar, auch im zusammengeklappten Zustand und daher mit Follow-Me nicht richtig funktionieren können. Aufgrund der Größe ihrer unsichtbaren Kollisionsbox geben sie oft beinahe Kollisionsfehler an. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Staramax 105 und Staramax 150 von Holz FS, Downloadgröße 45,37 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen und zwar kommt der Max 105 mit einer Leistung von 105 PS wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 120 Litern. 32 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 30.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mittas, Friedestein, Nokian, Lizard und Trederborg. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht im Detail durch, jedoch bei Lizard gibt es ein paar schöne und originelle Sachen. Einmal Hilfsrad, einmal Käfigrad, Zwillingsreifen, Pflegebereifung, Reisreifen und so weiter und so fort. Natürlich kann eine Rundumleuchte hinzugebaut werden. Dann gibt es Gewicht, Schutzblech gibt es Standard, Standard Design 1, Design 2, 3 und Standard. Auspuff gibt es Standard oder Chrom. Fenster gibt es Standard oder Insulfilm, GPS gibt es Nein oder Ja, und zwar ist das diese Antenne, fügt aber nicht die guidance Steering Mod hinzu. Reverse Whistle, Nein oder Ja, Anhängevorrichtung gibt es Standard, Design 1 Standard, Frontladeanbau gibt es Ja oder Nein. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Orange und Schwarz und die Felgenfarbe natürlich auch. Dann gibt es den Max 150, der kommt mit 150 PS, wird manuell und Last geschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 280 Litern. 38 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Das Gewicht liegt bei 7,1 Tonne und kostet 50.000 Euro. Die Reifenhersteller sind dieselben wie schon gesehen. Alles andere bleibt ganz genau identisch bis auf die Motorenausführung. Hier haben wir den Max 150 mit 150 PS und den Max 180 mit 180 PS. Alles andere bleibt identisch. Wir kommen zum KTP 7.4 oder 9.4 von Rus-AgroTech downloadgröße 25,06 MB in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt der eine grubber mit einem gewicht von 3,5 tonnen braucht 180 ps hat eine arbeitsbreite von 7,4 metern arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 9300 euro die farboptionen hier rot rot 2 und grün die zweite Option kommt mit einem Gewicht von 3,8 Tonnen, braucht 300 PS, hat eine Arbeitsbreite von 9,4 Metern, 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 11.000 Euro. Die Farboption ist dieselbe wie schon gesehen. Wir kommen zu der Biene 4.5 von Serega 56, Downloadgröße 10,9 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Tiefenlockerer mit einem Gewicht von 2,7 Tonnen, braucht 240 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km h und kostet 10.366 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Blau, Grün, Rot und Grau. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Grün, Grün und Blau und Rot und die Felgenfarben kann gewählt werden zwischen Grau, Blau, Grün, Grün 2 und Rot. Wir kommen zum Lizard GTCR Pack. Das kommt von Myoto Modding, Downloadgröße 10,74 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Flügen. Einmal dem 16x32, der kommt mit 5 Tonnen Gewicht, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,60 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 13 km/h und kostet 16.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT und Continental. Die DKS können geändert werden zwischen Design 1 und Design 2, das ist also dieser Aufkleber hier. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser erweiterten Standardpalette, die Designfarbe ebenso, die Designfarbe 2 natürlich auch und betrifft diese Balken hier und die Felgenfarbe kann natürlich aus derselben Palette gewählt werden. Dann haben wir noch den 24 x 32er Pflug, der kommt auch mit einem Gewicht von 5 Tonnen, braucht 260 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern, 13 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 24.000 euro Alle Konfigurationsmöglichkeiten bleiben genauso wie beim anderen Modell. Mich erstaunt, dass der eine 2,6 Meter breit ist und der andere 4 Meter und trotzdem jeweils je 5 Tonnen wiegen. Wir kommen zum querneland quali die 3000 diese kommt von Marcello 22 downloadgröße 6,86 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt diese Scheibenecke mit einem gewicht von 1,6 tonnen braucht 100 ps hat eine arbeitsbreite von 3 metern und eine arbeitsgeschwindigkeit von 17 kmh der preis 18.000 euro die nächste neue mod heißt Fan 700 vario s4 dieser kommt von mosagra Downloadgröße 26,3 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Fendt mit einer standardmäßigen Leistung von 144 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 38 Liter DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 8,1 Tonne. Der Preis 162.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, PKT, Fredestein, Nukien und Trelleborg. Die Ausstattung gibt es in der Version Power, Power Plus. Und Profi Plus. Die Frontanbauteile gibt es hier Federhalter oder Haubenschutz. Die Rundumleuchten gibt es keine Rundumleuchte. Einmal links, rechts und beidseitig. Den vorderrad gibt es im Design 1 oder 2. Ausstattung 2 gibt es Standard. Design Line Grill, Design Line Auspuff, Design Line und Standard. Spiegelvarianten gibt es 1 und 2. Warntafeln gibt es Nein, dann gibt es Ja und zwar können, werden die ausgeklappt grundlader -Anbau gibt es Nein, Quickie, Hauer oder Fendt. Motorenausführung, da gibt es den 714er mit 144 PS, den 716er mit 171 PS, den 718er mit 188 PS, den 720er mit 209 PS, den 722er mit 228 PS und den 724er mit 246 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der St Standardfarben von Fendt, die Designfarbe natürlich auch und betrifft den Frontladeranbauteil und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Fendt Weiß, Fendt Black Beauty und Fendt Rot. Als nächstes kommen wir zum Unia Grober 2.2 Meter, dieser kommt von C Vojonic. Downloadgröße 2.09 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Gruppe mit einem Gewicht von 550 Kilo, braucht 18 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,2 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit von 14 km/h und kostet 4.500 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser sehr, mh, sagen wir mal, vintage angehauchten Palette, bis etwas fader diese Farbauswahl. Ja, und das war's zu diesem Gruppe. Damit kommen wir zum 7 schar meißel von AI Warning, Downloadgröße 1,52 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Gruppe mit einem Gewicht von 350 Kilo, braucht 60 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2 Metern, 12 kmh ist die Arbeitsgeschwindigkeit, das Preis liegt bei 4000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Wir kommen zum gezogenen Flug. Dieser kommt von PP978, Downloadgröße 4,48 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Nardi-Flug in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal den BT2 mit einem Gewicht von 1,9 Tonnen, braucht 90 PS, hat eine Arbeitsbreite von einem Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und kostet 7500 Euro. Die Farbauswahl hier, neues Grün, altes Grün und New Holland dann gibt es die zweite Version, den BT3, der kommt mit einem Gewicht von 2,1 Tonne, braucht 140 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,3 Meter, 10 kmh ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 8700 Euro. Die Farbauswahl haben wir dieselbe wie vorhin. Wir kommen zum Steyr Profi CVT, dieser kommt von Austria Modding, Downloadgröße 32,96 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit standardmäßig der Leistung von 145 PS hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 250 Liter, 39 Litern DEF. 50 km/h ist die maximale Das Gewicht liegt bei 5,4 Tonnen und kostet 112.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Metas, BKT, Fredestein, Nokian und Trellerbock. Beim Frontladeanbau gibt es die Option Quickie, Power oder keine. Dann bei der Motorenausführung gibt es den CVT 4115 mit 145 PS und den 4145 mit 175 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette mit Rot, Orange, Gold, Schwarz und Weiß und betrifft den unteren Teil. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß, Schwarz, Gold, Orange und Rot und betrifft den oberen Teil. Und die Felgenfarbe betrifft natürlich die Felgen. Wir kommen zum Tume HKL2500, Dieser kommt von Jens M, Downloadgröße 7,52 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Direktsaatmaschine in zwei Versionen, einmal den HKL2500 hat eine Tankfüllmenge für Saatgut und Dünger von 2250 Liter, wiegt 1,4 Tonnen, braucht 70 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,80 Meter, 13 kmh ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 14.000 Euro. Hier hinten kann eine zusätzliche Stufe hinzugebaut werden, ja oder nein? Dann Warndreieck Dreieck, gibt es kein Dreieck oder mit Dreieck. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Schwarz und Chrom und betrifft hier oben den Deckel. Die zweite Version ist genau dieselbe, nur ist die nicht an direkt an den 3 Punkt angehängt, sondern wird gezogen. Natürlich, alle Eckdaten sind dieselben, auch sogar der Preis. Daher können wir auch gleich weitergehen zu der nächsten neuen Mod. Die nächste neue Mod heißt Lizard Turner, kommt von AI Modding, Downloadgröße 1,3 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Teil mit einem Gewicht von 150 Kilo und kostet 1000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Friedestein und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe natürlich auch. Dieses Teil wird vorne an den Traktor angehängt und damit kann man, wenn man wenden muss, einfach dies runtergelassen und damit man praktisch anstelle wenden kann. Wir kommen zu der Quernerland Optima 5 Custom. Von JH Modding Downloadgröße 5,94 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Einzelkorn-Seemaschine mit einem Volumen von 2000 Liter für Saatgut und Dünger. Wiegt 1,8 Tonnen, braucht 70 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,5 Meter, 15 kmh ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 23.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich auch. Wir kommen zum Eigenbaugewicht. Dieses kommt von The LS Driver, Downloadgröße 0,52 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Gewicht mit einem Gewicht von 450 Kilo und kostet 200 Euro. Damit kommen wir zum Lizard Modularer Anhänger von JTAF. Downloadgröße 5,94 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Modularer Anhänger jetzt auch für die Konsolen und zwar unter dem Namen Lizard. Vorhin kam der Unter Johnston. Dieser kommt mit einem Gewicht von 2,6 Tonnen und kostet 11.500 Euro. Der Anbaukupplungstyp kann geändert werden von niedriger Aufhängepunkt wie auch zum hohen Anhängepunkt. Spanngote können hinzugefügt werden, entweder die EU-, US-Version oder keine. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Zu diesem kommt das Modul für den Forst-Transport. Das sind diese Teile hier, wiegen 175 Kilo und kosten 2375 Euro. Die Farboption ist dieselbe wie vorhin. Dazu kommt das Ballenmodul mit dem Gewicht von 50 Kilo und kostet 1750 Euro. Zusätzlich gibt es noch das Tiertransportmodul für 12 Schafe, 16 Schweine und 9 Kühe. Wiegt 1,7 Tonnen und kostet 7500 Euro. Dies wird einfach so zusammengebaut, damit man verschiedene Optionen hat. Wir kommen zum Fliegel-Tiefladerpack von HR Forst und Fahrzeugbau Downloadgröße 16,76 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit fünf verschiedenen Anhängern. Wir starten natürlich mit dem ZTS. Dieser wiegt 5,4 Tonnen und kostet 20.000 Euro. Der Unterfahrschutz kann hier hinzugebaut werden, ja oder nein. Dann gibt es die Seitenmarkierungsleuchten, entweder im Design 1, 2, 3 und zurück. Dann gibt es zusätzliche Rundumleuchten hinten und zwar ja oder nein. Ladungssicherungssystem gibt es automatisch oder mit Spanngurten. Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Dann gibt es die Hauptfarbe, Unterschutzfarbe und die Felgenfarbe und da kommt die von forst und Fahrzeugbau gewohnte große Farbpalette zur Auswahl in allen drei Optionen. Als zweites kriegen wir den DTS, das ist der vorne ein Drehschemel und hinten zwei Achsen, wiegt 6,2 Tonnen und kostet 25.000 Euro. Die Optionen sind alle identisch wie vorher. Dann kommen wir zum VTS, der hat dann vorne eine Doppelachse und hinten auch eine Doppelachse, wiegt 6,8 Tonnen und kostet 30.000 Euro. Zusätzlich bekommen wir den FTS, der hat dann vorne eine Doppelachse und hinten eine Dreifachachse, Kostenpunkt 35.000 Euro. Und zu guter Letzt kommt noch der STS, das ist den für den LKW, wiegt 6,7 Tonnen und kostet 40.000 Euro. Der Clark G-Tank, der kommt von Woodcraft Modding, Downloadgröße 2,67 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Dieselfass. Mit einem Füllvolumen von 990 Litern wiegt 525 Kilo und kostet 6.130 Euro. Beim Design kann gewählt werden von Standard zu Zusatz-Staufach und elektrische Pumpe und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Wir kommen zum Lizard Lader 863 mit Schaufel. Dieser kommt vom ARM Team Downloadgröße 20,68 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kompaktlader mit einer Leistung von 74 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 94 Litern. 20 kmh ist die maximale Geschwindigkeit, wiegt 5,4 Tonnen und kostet 25.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Olaforce, Ponce und Trellebrock. Dann gibt es Scheiben normal oder getönte Scheiben. Dann gibt es noch eine Rundumleuchte, die hinzugebaut werden kann. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß, Schwarz und und rot. Dazu gibt es natürlich noch die Schaufel. Die kommt mit einem Volumen von 2000 Liter und dem Gewicht von 355 Kilo. Der Kostenpunkt 700 Euro. Wir kommen zu der Lizard S-Series 25D von Pascal Kautz. Downloadgröße 7,25 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Stapel mit einer Leistung von 72 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 71 Litern, 43 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht 5,4 Tonnen, das maximale Zuladegewicht 3,6 Tonnen und kostet 37.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokian und Mittas. Da beim Design kann hinzugebaut werden ein Lastenschutzgitter, ja oder nein? Sicherheitswarnleuchten gibt es natürlich hier auch, das ist diese Warnleuchte hier hinten. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich auch. Wenn man beide Maustassen gedrückt hält und nach rechts oder links zieht, wird also die Gabel verlängert. Damit kann bis zu zwei oder sogar drei Paletten aufgenommen werden. Wir kommen zu der Fliegelmesserwalze SWZFLM. Diese kommt von Rig Black Labelle TWD Modding. Downloadgröße 1,24 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Frontmulcher mit dem Gewicht von 3 Tonnen, braucht 25 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und Arbeitsgeschwindigkeit von 15 kmh und kostet 7.507 Euro. Wir kommen zum hölzernen Anhänger von Hydraulik, Downloadgröße 5,89 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger mit einem Gewicht von 644 Kilo und kostet 990 Euro. Die Rahmenfarbe kann gewählt werden aus dieser etwas düsteren Farbpalette, die Brettfarbe kann aus der ähnlichen Palette ausgewählt werden und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Schwarz, Weiß und Silber. Wir kommen zu der deutz VM M-Series von Agroseba. Downloadgröße 10,54 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Drescher mit einer Leistung von 121 PS, mit stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 300 Liter, 23 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 4400 Liter beträgt der Korntank und 9,4 Tonnen wiegt dieser Drescher. Der Preis 126.500 Euro. Die Modellkonfiguration gibt es hier die M3575E. Dann gibt es die M3575 mit einer Leistung von 140 PS. Dann gibt es den M3578 mit einer Leistung von 160 PS und dem Korntank von 5000 Litern. Dann haben wir den 3580 mit 150 PS mit einem Korntank von 5.200 Litern. Dann haben wir den M3610 mit 170 PS und dem Korntank von 5.200 Litern. Dann haben wir den M3630 mit einer Leistung von 195 PS und dem Korntank von 6.300 Liter, Dann haben wir noch den M3640 mit einer Leistung von 225 PS und dem Korntank von 6.300 Liter. Und dann es zurück zum ersten Version. Die Reifenhersteller kann gewählt werden zwischen Friedestein, Continental, Michelin, Mithas und Trailerbock. Das Design kann geändert werden von Standard zu Wandreieck, Dreieck 2 und Standard. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß und Grün und betrifft das Kabinendach. Und die Felgenfarbe spricht für sich und kann aus der Standardfarbenpalette ausgewählt werden. Wir kommen zum John Deere 959M. Dieser kommt von North Modern Company, Downloadgröße 18,61 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Bagger Baummaschine mit einer Leistung von 330 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1080 Liter 42 Litern DEF, 10 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 37,8 Tonnen. Der Preis 360.000 Euro. Bei der Konfiguration kann gewählt werden, den 953er oder der 953er. Hier gibt es keinen Unterschied, außer dass die Kabine erhöht worden ist. Wir kommen zum MAN TKX Transporter von HR Forst und Fahrzeugbau und Downloadgröße 28,1 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser LKW wie üblich bei HR-Forst- und Fahrzeugbau mit einer Leistung von 500 PS. Wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 490 Litern. 83 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht bei 15,9 Tonnen und kostet 172.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Nokian. Dann gibt es wie immer bei HR-Forst- und Fahrzeugbau hier vorne ein Steinschlagschutzgitter. Reflektorenstreifen natürlich hier. Rundumleuchten gibt es auch verschiedene Optionen, ja, oder den Wahlbanken. Frontblitzer, die werden hier eingebaut, das ist nein, ja, nein, ja, das sind also hier vorne eingebaut. Sonnenblende gibt es klein, groß oder spezial, wir nehmen mal groß hier und gehen ganz nach oben hin. Sonnenblenden, Aufkleber gibt es ja oder nein, und das ist natürlich nur sichtbar, wenn die Sonnenblende montiert ist. Aufkleber gibt es hier seitlich, nein oder ja, holbar gibt es auch hier, ja, und dann gibt es verschiedene Designarten. Das ist auch hier entsprechend mit der Beleuchtung zusammenhängend. Windabweiser ist klar, hier vorne. Dann Dachbar gibt es auch hier. Ja, und dann gibt es verschiedene Designoptionen. Scheinwerferschutz, natürlich ein kleines Gitterchen hier. Dann die Sonnenblendenmaterial kann gewählt werden zwischen Plexigas und Plastik. Spannfahrer gibt es hier natürlich auch. Die Motorenausführung gibt es wie üblich. Die 500 PS, die 640 PS und die 880 PS Version. Stoßstangenmittel unten, das ist diese hier. Die kann gewählt werden zwischen Silber, Schwarz und mit der Farbe. Stoßstangengrill gibt es natürlich auch Schwarz. Dann Chrom, da sieht man jetzt hier drin nicht. Dann gibt es den Dynamic Mount Attacher bei der Transportsicherung oder Spanngut-Version. Dann gibt es noch einen zusätzlichen Spiegel, der wird hier außen angebaut und natürlich kann ich die Spiegelklappe auch gewählt werden farblich zwischen hier diesen Farbpalette hier und der Rest der Farbpalette entspricht so wie immer der großen Farbpalette von HR Fast und Fahrzeugbau. Wir kommen zum Lizard Streamline von Eric Isaac und Agro Mods. Downloadgröße 26,45 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser LKW mit einer Leistung von 530 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Liter, 60 Litern DEF, 83 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 20,4 Tonnen, der Preis 130.000 Euro. Hier gibt es verschiedene Konfigurationen, einmal 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4 und zurück geht's zur der ersten Version, Reifenhersteller und Reifenvarianten spiele ich nicht so durch. Frontstoßstange gibt es Stoßfänger aus Kunststoff, lackierte Stoßstange und dann runtergehängt und so weiter und so fort. Raddesign gibt es verschiedenste, nein, und da gibt es Radkappen, Radkappen und Luft und so weiter und so fort. Tragflächenprofil gibt es hier einmal Deflektor und einmal Tragflächenprofil. Gummi Kotflügel gibt es mal kurz oder lang dann kommt ein etwas lustiger punkt hier und zwar die Radioantenne. nein dann gibt es vorne links und die schaut dann so gegen vorne vorne rechts und dann machen wir noch die ameise draus und indem wir zwei antennen vorne haben das sieht so aus wie ein fühler dann gibt es noch die option von beiden hinten dann glasfarbe gibt es einmal sauberes glas und einmal dunkles glas schutz gibt es seitenschutz ja oder nein das ist dieser schutz hier Streamline Aufkleber, der ist drauf. Da kann man wegmachen, wenn man will. Rundumleuchten gibt es Ja, Ja2, Ja3 und so weiter und so fort. Dekorative Beleuchtung gibt es zum einmal Ja und dann gibt es auch noch mehrere Varianten dazu. Vorderradaufhängung gibt es natürlich auch. Dann gibt es die Version, die 530er V8 Version mit 530 PS. Die 590er Version mit 590 PS die 660er mit 660 PS, die 700er mit 700 PS und die 37er mit 730 PS. Der Auspuff hier kann gewählt werden, Standard, dann doppelt, gerade und einmal langer Lauf. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser großen Farbpalette hier, die Kotflügelfarbe natürlich auch und die seitlichen Schutzbleche können auch noch gewählt werden aus derselben Farbpalette und alles andere natürlich auch mit derselben Farbpalette. Wir kommen zum Jens Holzbrecher. Dieser kommt von Kenny 456 und Kyosho Mod Factory. Downloadgröße 24,3 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Holzhäcksler mit einem Volumen von 55 Kubikmeter, wiegt 27,5 Tonnen, braucht 250 PS und kostet 320.000 Euro. Ja, das ist dieser Häcksler. Ja. Einfach da die Baumstämme rein und dann überladen auf einen anderen Anhänger. Dann kommen wir zu der John Deere 600F Series. Dieser kommt von 46 Mods, Seed Modding, Nord Dakota Modding und Mapping SD. Downloadgröße 48,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommen hier fünf verschiedene Mähwerker für Drescher, Einmal den 620er. Dieser kommt mit einem Gewicht von 2,4 Tonnen. Arbeitsbreite 6 Meter. Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und kostet 20.000 Euro. Beim Design kann hier gewählt werden Aerial oder Standard und bei der Konfiguration kann gewählt werden Standard oder Sojabohnen. Das Gewicht und die Arbeitsgeschwindigkeit ist bei allen dasselbe, deswegen gehe ich nur alles durch hier und zwar. Haben wir den 622er, der hat eine Arbeitsbreite von 6,6 Metern und kostet 22.000 Euro? Den 625er, der hat eine Arbeitsbreite von 7,6 Meter und kostet 25.000 Euro. Den 630er hat eine Arbeitsbreite von 9,1 Meter und kostet 30.000 Euro. Dann gibt es noch den 635er mit einer Arbeitsbreite von 10,6 Meter und kostet 35.000 Euro. Komisch ist, dass diese zwar verschieden groß sind, aber immer 2,4 Tonnen wiegen. Wir kommen zum tragbaren Palett mit Steinen. Dieses kommt von 810 Mods und Levis Mods, Downloadgröße 0,3 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kann hier eine Palette gekauft werden mit einem Volumen von 1050 Liter zum Preis von 950 Euro. Das Schöne dabei ist, dass diese Palette nur 100 Kilo wiegt und man sie ganz einfach rumtragen kann. Meine Frage: Lohnt es sich, Steine zu diesem Preis zu kaufen? Die nächste neue Mod heißt Variable Weinrebenbreiten. Kommt von The Bouts. Downloadgröße 23kb in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ich könnte schwören, dass ich diese Mod schon einmal vorgestellt habe. Und jetzt kommt sie als neue Mod ohne Changelog. Ist zu finden im Baumenü unter Produktion und Plantagen. Dann haben wir hier verschiedene Weintraubenreben. Einmal mit Abstand 1,80 Meter, 2 Meter, 2,15 Meter, 2,30 Meter und 2,50 Meter. Empfohlen wird die Breite zwischen 2,15 Meter und 2,30 Meter. Die nächste neue Mod heißt Lagerhaus. Kommt von Pascal Kautz, Downloadgröße 16,98 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen ist diese riesige Lagerhalle hier. Kostenpunkt zum Platzieren, 95.000 Euro. Unterhalt pro Tag, 245 Euro. Wir können hier mal reingehen. Dann machen wir hier einmal Licht an. Und befinden uns in einer riesengroßen Lagerhalle. Ja, Riesengroß, da gibt es verschiedene Ladebays. Das kann hier geöffnet werden und wenn dann der Anhänger dran steht und zum geraden Einladen kann man hier diese Rampe auch noch entsprechend einrichten. So damit ein lückenfreies Einladen natürlich absolut möglich ist. Die nächste neue Mod heißt Gasstation mit Tageseinkommen. Diese kommt vom Schermec 23 433, Downloadgröße 0,65 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Zu finden natürlich im Baumenü unter Produktion und Generatoren. Dann haben wir hier einmal die kleine Verkaufsstelle hier, also dieses kleine Tank hier, kostet 2000 Euro zum Platzieren. Einnahmen pro Tag sind 20 Euro pro Stunde und unterhalb pro Tag sind 5 Euro pro Tag. Das andere, etwas größere, kostet 3000 zum Platzieren, macht 25 Euro Einnahmen pro Stunde und kostet 5 Euro Unterhalt pro Tag. Und wir haben noch einen hinzubekommen, einen Treibstofftank von Logan 9760, Downloadgröße 1,26 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Zum Finden im Baumenü unter Container ist dieser Tank hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 5.000 Euro, 10 Euro Unterhalt pro Tag. Und hier kannst du deine Geräte auftanken. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese mittleres Haus. Dieses kommt von Michael LS, Downloadgröße 7, MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieses Wohnhaus hier, nichts spezielles, ganz gut, man kann es also nicht betreten, zu finden im Baumenü unter Gebäude und Farmhäuser ist dieses Farmhaus hier, 55.000 Euro zum Platzieren, 25 Euro Unterhalt pro Tag. Das nächste Bauernhaus, was wir bekommen, ist das polnische Farmhaus, ist dieses Farmhaus hier, 30.000 Euro zum Platzieren, 10 Euro Unterhalt pro Tag. Da gab es, glaube ich, auch schon verschiedene Versionen von einem polnischen Farmhaus, ist dieses hier. Und zu guter Letzt gibt es noch ein drittes Bauernhaus, was man platzieren kann. Ist dieses Haus hier. Ist das skandinavische Haus. Kommt von Pixel Farm und OSCAR 8599. Downloadgröße 11,68 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ja, ist dieses Haus hier definitiv das größte der Häuser, was wir bisher gesehen haben. Ist aber auch nicht betretbar. Damit kommen wir zu der extra großen Werkstatt. Diese kommt von MacTrucker 921, Downloadgröße 15,45 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Zu finden im Baumenü unter Hallen anstatt Tools, das ist ein bisschen komisch, ist diese Halle hier, 45.000 Euro zum Platzieren, 35 Euro Unterhalt pro Tag und das ist also diese Werkstatt hier. Hier kann man Licht anmachen. Die Tür geht natürlich auch auf und das ist dann der Werkstatt Trigger. Wir kommen zum Meridian 16 XXL von PERMA Modding. Downloadgröße 3,67 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Zu finden im Baumenü unter Gebäude und Container. Da gibt es vier verschiedene Silos und zwar Flüssigkeiten Tanks. Einmal das kleinste zum Preis von 29.700 Euro und 92.000 Liter Fassungsvolumen. Das nächstgrößere kostet 33.220 Euro und hat ein Füllvolumen von 110.000 Litern. Dann das nächstgrößere, das kostet 36.350 Liter und hat 120.000 Liter. Und das Größte, was wir noch haben, ist dann dieses hier. Das kostet 40.255 Euro zum Platzieren und hat ein Fassungsvolumen von 138.000 Liter. In diese Tanks kannst du einfüllen Pflanzenschutzmittel oder Flüssigdünger. Wir kommen zum Wasserbehälter BR. Dieser kommt von Darossa Motab Brasil, Downloadgröße 3,24 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Container. Das ist dieser Wasserbehälter hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 20.000 Euro und ist dieser brasilianische Wassertank. Die nächste neue Mod heißt Britischer Ballenschuppen, kommt von British Mods, Downloadgröße 1,66 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen ist dieser hier. Kostenpunkt zum Platzieren 65.000 Euro, Unterhalt pro Tag 20 Euro. Was mir hier auffällt, dass die Textur nicht sehr hochauflösend ist. Also hier ist wahrscheinlich die Occlude Mesh nicht verwendet worden. Dies bringt uns zu den Maschinenhallen von Ditmarscher Modding. Downloadgröße 1,13 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Natürlich auch zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen ist diese Halle hier. Mit den Solarkollektoren generiert diese Halle bis zu 4.800 Euro pro Monat. Kostenpunkt zum Platzieren 95.000 Euro. Unterhalt pro Tag 35 Euro. Hier gibt es einen Lichtschalter, das ist diese Halle hier. Die ist also von der Textur schon einiges höher aufgelöst als das, was wir eben gesehen haben. Wir haben die, die hier nebeneinander stehen. Also das ist diese Betontextur und das ist diese Betontextur. Hm, das ist schon ein großer Unterschied. Wir kommen zu der kleinen Hörmann-Garage. Diese kommt von Top Ace 888. Downloadgröße 5,79 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich auch zu finden unter Gebäude und Hallen ist diese kleine Halle hier. Preis zum Platzieren 37.500 Euro und kostet unterhalb pro Tag 20 Euro. Das ist diese Halle hier. Kann natürlich auch hier einen Lichtschalter. Das ist das hier. Ja, eine klassisch schöne Hörmann-Halle. Wir kommen zu der Tiernahrungsfabrik. Diese kommt von Bardekau, Downloadgröße 12,25 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Zu finden, im Baumenü unter Produktion und Fabriken ist diese Fabrik hier 110.000 Euro zum Platzieren. Und hier kann man herstellen, Mineralfutter aus Zuckerrüben. Sojabohnen. Sonnenblumen und Raps und Schweinefutter aus Zuckerrüben, Sojabohnen, Sonnenblumen, Mais, Kartoffeln und Hirse. Wir kommen zu der Industrie-BGA von Disturbed Simulations. Downloadgröße 9,49 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken ist diese BGA hier. Kostenpunkt zum Platzieren 250.000 Euro. Und dies ist natürlich eine BGA mit den ganz normalen Rezepten, außer dass hier auch noch aus Stroh und Gülle oder respektive nur aus Stroh auch ähm, elektrische Energie, Methan und Gärreste hergestellt werden kann. Eigenheit hier, so wie bei der Mini-BGA, die heute ein Update bekommen hat vom selben Modder, hier gibt es die Methan-Tankstelle, Und hier gibt es die Tankstelle für den Elektrotraktor. Wir kommen zu der platzierbaren, hölzernen Hunderhütte. Dieses kommt von Mludi SZY, Downloadgröße 2,92 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und sonstigem. Ist diese Hunderhütte hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 500 Euro. Was uns endlich auch zu der letzten neuen Mod führt, und zwar den Glastrockner von Zottelzockt. Downloadgröße 2,65 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden. Im Baumenü unter Fabriken ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren, 75.000 Euro und produziert natürlich aus Grasheu, und zwar im Maßstab 1 zu 1. So, das war es dann auch schon von den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Ach, das hat also eine Weile gedauert, bis ich alles hier zusammen hatte. Aber ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Mod-Videos verpassen möchtest und auch keine anderen Inhalte, die auf diesem Kanal freigegeben werden, dann hol dir doch gerne dein Abo ab. Bitte sag mir, welche Mod wird die Mod sein, die du dir holst. Ich hoffe doch, dass auch für dich etwas darunter war von dieser Flut von neuen Mods. Teile doch mir auch mit, welche der Karten du eine Chance gibst. Ich würde auch sagen, teilt mir mit, welche der vier neuen Karten, die herausgekommen sind, ich näher anschauen soll, mit euch durchgehen soll, ein Video machen soll oder sogar ein Stream. Bitte teilt mir das mit. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit, vor allem auch an die, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ich würde sagen, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke, tschüss und Hasta luego.